Hallo, schön, dass du hier bist. Ich möchte auf diesem Kanal einen Raum für bewusstes Sein offenhalten. Für Zeiten, in denen es mal holprig wird im Leben, zur Begleitung, zum Üben dieses Zustandes des Seins. Durch Erkennen, Verstehen, Erfahren und letztendlich Neuausrichtung im Tun, wirst du dir immer mehr bewusst und kannst authentisch du sein. Mit der harmonisierenden Kunst des Jinjin Yuzu und Meditationen kannst du hier in der Praxis deinen Prozess der Bewusstwerdung unterstützen. Du findest hier also hochgeladene Livestreams und Videos zu verschiedenen Themen, die meist Teil meines eigenen Weges waren oder sind. Ich wünsche dir viel Freude beim Sehen, beim Hören und vor allem beim Mitmachen.